Eine Anfrage nach einer Einheit, z.B. der www index.html, wird von Client 1 über einen Proxy-Server an den WWW-Server gesendet. Der WWW-Server antwortet und sendet die angeforderte Einheit mit einem Verfallsdatum an den Proxy-Server. Der Proxy-Server speichert die Einheit mit Verfallsdatum in seinem Cache. Der Proxy-Server sendet die Einheit an Client 1, der sie in seinem lokalen Cache ablegt. Dieselbe Einheit wird zu einem späteren Zeitpunkt von Client 2 angefordert. Die Einheit liegt im Cache des Proxy-Servers und das Verfallsdatum ist noch nicht abgelaufen. Deshalb kann der Proxy-Server die Antwort an Client 2 senden, ohne den WWW-Server kontaktiert zu haben.